Ja, heute würde ich Ihnen gerne etwas über die Alarmeinstellungen ähm, erklären. Und egal, ob Sie jetzt in der Mosaik-Variante oder in der klassischen äh, Variante arbeiten, haben Sie jetzt hier die Möglichkeit, unter neuem Fenster, New Window, ähm, direkt in die Rubrik Alerts zu gehen. Ähm, für diejenigen, die jetzt klassisch ähm, arbeiten, ist es im Prinzip hier oben direkt zu sehen der Bereich Alerts, also da kommen Sie in den gleichen Bereich rein, sollten hier eine Übersicht haben von all Ihren von all Ihren Alarmen. Bei mir ist jetzt keiner vorhanden. Das heißt, Sie können natürlich dann auf der rechten Seite über Bearbeiten hier. Ich habe es jetzt hier auf Englisch eingestellt, aber die Anordnung ist natürlich das Gleiche auch. Ähm, ja, Alarme duplizieren, äh, bearbeiten, löschen, ähm, ja, was auch immer ähm, an bestehenden äh, Alarmen verändern. Und die andere Möglichkeit, wenn man jetzt komplett einen neuen Alarm anlegt, möchte ich Ihnen einmal zeigen. Wenn er das Ganze einmal testet, dann gehen wir hier über Add rein, legen ganz normal unseren Preis fest. Kann auch eine Zeit sein, dass man sagt, ja, zu einer gewissen Zeit möchte ich jetzt hier, dass die Oder erst aktiv wird. Ich setze jetzt mal in Verbindung mit dem S&P 500 als ETF dass ich sage, der sollte jetzt ähm, über, was weiß ich, machen wir mal unter 300 fallen. Geht ja nur darum, Ihnen das Ganze mal näher zu bringen. Das war jetzt eine nur zu viel. Dann finde ich, man kann jetzt noch beliebig andere ähm, Werte mit hinzufügen, ähm, also andere Bedingungen. Da müssen Sie wieder auf hinzufügen gehen, können wie gesagt, auch Margin äh, hinterlegen, wenn jetzt die Margin irgendwie zu niedrig ist, dass man in der Form dann eine Order platziert oder eine Position schließt. Sie sehen haben ja im Prinzip die Auswahlmöglichkeiten. Ich denke, das ist recht ähm, ähm, einfach nachvollziehen, zu vollziehen. Ähm, man kann auch den Tagesgewinn oder alles, was Sie hier in der Übersicht sehen, an den Alarm noch mit, den an, ähm, mit anfügen. Dann hat man das, die Möglichkeit, das als Nachricht, ähm, als Audioton um, hier dementsprechend festzulegen, per E-Mail oder SMS. Und ähm, was, glaube ich, ganz interessant ist als oder, wenn ich jetzt hier auf oder gehe, muss ich nicht mal mit dem S&P verbinden. Ich kann jetzt auch sagen, äh, wenn der S&P unter 300 fällt, dann möchte ich Apple als Beispiel kaufen, dann stelle ich hier Apple ein. weiß natürlich nicht in dem Moment, wo Apple jetzt liegt, wenn der S&P so stark fällt. Deswegen ist es wichtig, erstmal immer Gültigkeit GTC, dass die Order natürlich auch dann dementsprechend ähm, für die nächsten Tage noch gültig ist. Und dann hat man jetzt die Möglichkeit, hier verschiedene Orderarten auszuwählen. Ich würde jetzt ähm, immer, auch wenn es vielleicht bei Optionen dann schnell mal einen größeren Gap geben kann, ähm, hier vorschlagen, dass man das Ganze mit ähm, einer Market-Order generiert und ähm, dementsprechend dann ja, Market die Position schließt um, und das an den Alarm anfügt. Das heißt, ich kaufe ähm, Apple nur dann, wenn der S&P unter 300 fällt. Hier in dem Fall Market. Wer das für eine Option durchführen will, kann natürlich nochmal den Wert eingeben. Dann gehen wir in Option rein. Und wenn Sie jetzt Kombinationen haben, dann müssen Sie die Kombination auswählen. Also Sie geben den Wert ein müssen hier die ähm, Kombination einstellen und können dann dementsprechend ähm, das für entweder Kombinationen sowie auch einzelne Positionen ähm, schließen. Bei einer Kombination können wir auch einmal ein Beispiel machen. Ich kann jetzt sagen für Apple müsste gleich ein neues Fenster erscheinen. Genau, das ist ein bisschen Umständlicher geht man die Strategie rein, kann jetzt auswählen, was hat man hier für eine Strategie, ist es ein Kalender-Spread. Ich denke, bei den meisten wird es sich hier um eine, ansonsten können wir auch die einzelnen Legs eingeben. Gut, die einzelnen Lacks macht wahrscheinlich weniger Sinn. Sie müssen es schon als Strategie hier auswählen. Mal schauen, dass wir die richtige auswählen. Ah ja, hier haben wir das vertikale Spread. Dann ähm, können Sie, wie gesagt, die Laufzeit, die Streikpreise auswählen und können dann Ihren Alarm an, ähm, auch selbst für eine Optionskombination hier hinterlegen. Da ist es halt nur wichtig, wenn wir nochmal den einen Schritt zurückgehen. für Einzeloption ist, es, glaube ich, recht einfach. Man gibt den Wert nur als solches ein und ähm, geht dann unter Optionen, wählt die Einzeloption aus, die man dann schließen kann, soll, ähm, möchte. Das ist ja wirklich nur so ein Worst-Case-Szenario und ähm, bei einer Kombination, ich möchte es auch hier nochmal kurz zeigen, ähm, auch hier den Wert eingeben. Jetzt hängt es gerade etwas, aber ähm, im Prinzip, so wie ich es gerade gezeigt habe, Sie geben den Wert ein, geben dann nicht auf Einzeloptionen, sondern auf kombination und dann hat man die Möglichkeit, hier das Ganze ähm, zu aktivieren. Um, indem man einfach auf Activate geht, kann das Ganze hinterher nochmal bearbeiten. Ähm, man kann es ja auch, ähm, um jetzt vielleicht auf der sicheren Seite zu sein, ähm, am Anfang einfach mal Paper Trading Account ähm, testen, dass das im Prinzip funktioniert, ähm, dass Sie auch sehen oder Sie machen mal eine kleine Order, um das für sich einfach von der Logik ein bisschen ähm, besser zu verstehen, ähm, aber im Prinzip ist es so, wie Sie eine Nachricht oder ein Audioton ähm, anfügen, hier für Kombinationen genauso möglich wie für Einzelaktien, ähm, also das äh, für Einzeloptionen, die man dann halt hier als Financial Instrument in der Spalte aus, äh, auswählen kann. Und man könnte jetzt rein theoretisch sogar hergehen und sagen, wenn mein, wenn der SP 500 unter dem Niveau äh, fällt, dann füge ich hier gleich 5, 6, 7 Orders mit ein, weil sie haben ja die Möglichkeit, äh, wo wir jetzt ähm, hier die eine Oder-Spalte eingefügt haben, ähm, dann auch das gleiche nochmal auf der mit dem Button Add ähm, für eine zweite. Dritte, vierte oder, also man könnte rein theoretisch sagen, sollte der S&P 500 nochmal richtig einbrechen, möchte ich einfach zehn Positionen gleichzeitig mit einer Market unterschließen. Das geht auch, man muss es nicht alles einzeln machen, man kann es auch kombinieren und für eine Optionskombination, wie gesagt, wäre es in der Form, glaube ich, ja auch hier das Beste ist direkt einzugeben. Ja, und sollten Sie noch weitere Videos ähm, ähm, zu dem Thema sehen wollen oder uns ähm, auf, äh, wenn Sie uns auf YouTube folgen, dann ähm, finden Sie hier noch weitere ähm, Videos, die, glaube ich, auch für äh, die TWS recht hilfreich sind und Ihnen ähm, für ja, das Trading in TradeStation oder die TWS deutlich erleichtern. Ähm, vielleicht auch die ein oder andere Trading-Strategie. Von daher würde ich mich freuen, wenn Sie ähm, unseren Kanal abonnieren. Vielen Dank.